tatsächlich Mucke, die ich mir, die ich mir gerne anhöre. Ne? Ja, cool. Auch wenn der Text dann eben äh, Känguru, Känguru, Känguru, <lacht> dich doch mal aus äh, heißt. Ne? Ja, wieso? Jetzt sagen wir mal 23 Uhr im Festzelt. Ja, du. <lacht> <lacht> Präsentiert von Monkey Banana, Storia Mastering, Noiseworks. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom DAW Versteher Podcast, deinem Podcast hier im Recording Blog und natürlich bei YouTube auch auf dem DAW Versteher Podcast Kanal. Ich freue mich wieder hier sein zu dürfen im schönen Storia Mastery Studio. Wir stoßen mal an, lieber Björn, denn ich bin zu Gast mit brandneuen Tassen, mit den DAW Versteher Tassen für alle, die uns nur zuhören. Wir Hab ihr jetzt im Podcast gar nichts von. Brandneue Tassen <lacht> von. Deswegen lohnt es sich bei YouTube auch mal reinzuschalten und auch da zu abonnieren. Aber ich freue mich, dass ich da sein darf bei den goldenen Ohren von Holtwig, mhm. bei meinem lieben Freund und Intimus Björn Schlüter. Vielen oh. Dank für die Einladung. Oh. Der geht mir schon wieder das Herz auf, oh, wenn ja. ich das höre. Natürlich äh, von mir auch ein herzliches Willkommen hier aus dem schönsten euer studio und ich begrüße niemand Geringeres äh, als den äh, zukünftigen, <lacht> nein, das, äh, das können wir aus politischen Gründen natürlich nicht sagen, aber äh, denjenigen, der sich heute mal wieder an einer vollen Bäckereischlange durchgekämpft hat, ja. um mit Quarkbällchen bewaffnet hier ins Studio zu kommen, den lieben Jonas. Ja, vielen Dank. Ich habe die Tüte mit den Quarkbällchen tatsächlich mit meinem Leben verteidigt. Ich habe schon gehört. Außerdem war es sehr schwierig, der ältere Dame vor mir zuzuschauen, die jetzt damit beschäftigt war, den Unterschied zwischen einem 10-Cent- und einem 20-Cent-Stück zu diskutieren mit der Bäckerei-Fachverkäuferin. Oh. Das war und sehr spannend, weil ich hatte, ich hatte überlegt, wie lange es den Euro schon gibt. Also ob, es gibt ja so ältere Menschen, die verschiedene Entwicklungen äh. nicht mitbekommen. Ne? Und dann habe ich gedacht, wie lange hat wohl diese, wie alt war wohl diese Dame, als der Euro eingeführt wurde? Und sie kann kein Tag älter als 50 gewesen sein. Mit anderen Worten habe ich gedacht, also das kann für sie nicht schwierig sein. Aber vielleicht hat sie es einfach nicht gesehen, weil also sie die Brille nicht aufwachen. Wahrscheinlich ne? ein äh, Sichtproblem. Ja. Und du hast konkurriert an der Schlange mit mit mit was für Menschen hast du konkurriert? Direkt gegenüber vom Bäcker ist eine Schule Korrekt, und zwar ja. interessanterweise, die Schule, auf die ich auch gegangen bin, auf der ich mein Abitur gemacht das war habe. Das eine sehr gute Schule. Ja, aber diesen Bäcker gab es damals nicht. Äh, und A, Also, A, gab es diesen Bäcker nicht und B, durfte man ja auch das Schulgelände nicht verlassen, also zumindest bis man 18 war. Und wenn da Pause ist, äh, dann muss man auf jeden Fall Zeit mitbringen, weil dann pilgern nämlich alle, die das Schulgelände verlassen dürfen, und eben rüber zum Bäcker holen. Äh. Das ist auf der Hand. Und sah die, so sah die Auslage dann aus und hinterher auch der Bäcker. Nein, es war, also ich stand hinter einer Gruppe adolescenter, äh, sprießender Jünglinge, die sich äh, feist unterhielten und jeder natürlich für eine gemischte Tüte für 17 Cent bestellt haben, so ungefähr. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, <lacht> äh, er, er hat konkurriert in der Schlange mit Adolescenten. Ja, kann Adol mal nachgoogeln, ja. muss Björn gleich auch noch. Ich erkläre es jetzt, weil ich lasse es jetzt einfach mal so stehen. Irgendwie. Genau, ich werde gleich, werd gleich mal schauen, <lacht> ob ich da was finde. Vielleicht ein schönes YouTube-Video zum Thema. Könnte ich mal machen, genau, aus meinem Kanal äh, Deutsch für Fortgeschrittene. Ja. Ja, das, das wäre doch mal was. Ja, ja, sehr schön, dass du hier bist und dass wir am... Was ist denn heute? der Also der dritte Advent. Ja, so ist es. Wahnsinn. Dann ist ja bald Advent. schon Weihnachten. Und das Interessante ist, wir, der, die ersten zehn Minuten von diesem, von diesem Podcast ja. sind auch Teil des Adventskalenders im recording blog Ja, das heißt also, die ersten zehn Minuten sind jetzt die Folge quasi vom Adventskalender jetzt am dritten Advent. Und dann ist ja auch schon fast Endspurt, denn der Sonntag, den wir jetzt ja gerade begehen, ist der Elfte <lacht> oder der Zwölfte? Ich habe es vom Datum gar nicht mehr. Der also Elfte. Elfte. Also ja. morgen ist Halbzeit und dann ist der Adventskalender schon quasi auf der Zielgeraden mehr oder weniger. Ähnlich wie die fußball und Was? dann bin ich mal und dann geht's es rucki zucki. Ja, hast du gar nicht <lacht> mitgekriegt, ne? aber es ist tatsächlich so, ich, äh, ich kämpfe um mein Leben für diesen Adventskalender. Ja, Ich das wollte gerade fragen, Jonas, wie geht es dir denn im Moment? Ja, so? wie geht es mir im Moment? Ich bin tatsächlich wirklich. Oh, ja, ein bisschen an der Kante, muss ich ehrlich sagen. Ich habe gestern noch eine Anfrage für einen Mix gekriegt und habe dann schweren ein Herz geschrieben. Okay, welche Deadline habt ihr denn? Weil im Moment kann ich noch nicht mal mehr geradeaus denken. Ich bin froh, wenn ich die Videos rauskriege. Aber ich habe einen riesen Spaß an den Videos, weil mhm. es einfach, weil es einfach tolle Themen sind. Irgendwie vorgestern habe ich zum Thema, vorvorgestern habe ich zum Plugins rausgehauen. 50 Plugins in acht Minuten. Ich muss sagen, das Video äh, habe ich gesehen. Ich war ein bisschen enttäuscht zum Schluss. Ja, weil dein Vorschlag nicht dabei gewesen Nein, ist. Nein, ich habe gedacht. Schafft der Jonas das wirklich in acht Minuten ne? über 50 Plugins einzeln? Ne? Ich rede jetzt nicht davon, da hat jemand ein Bundle, ein großes Kiloherz hat er für, für seine irgendwie muss ich den Bogen ja hinkriegen. Warum hast du den Spruch eigentlich nicht gebracht, dass Welchen? die Firma ein großes Kiloherz für seine Kunden hat? Weil ich vorher gesagt habe, dass die Firma ein großes Herz hat. Apropos Herz, Kiloherz. Hast du nicht zugehört? Okay, <lacht> ich, äh, ich verzeihe dir das, aber es ist tatsächlich, ich hatte gedacht, okay, alles klar, wie tief gehe ich denn eigentlich rein, wenn ich mal eben schnell zeigen möchte? Ja. Und in der Anmoderation hatte ich eigentlich, die hatte ich schon aufgezeichnet, hatte ich gesagt, äh, dass ich das fünf Minuten äh, in fünf Minuten erkläre. Äh? Weil ich gedacht habe, das schaffe ich locker in fünf Minuten. Dann habe ich aufgezeichnet und sitze am Schneidetisch und denk so, verdammt. <lacht> Es sind acht Minuten. Was machst du denn jetzt? Dann habe ich, Insider-Trick jetzt mal, dann habe ich tatsächlich die Stelle geloopt bei mir im, äh, im Studio One hab mich hingesetzt, hab diesen diese Stelle mit den fünf Minuten nochmal neu eingesprochen und für die Interessierten, die es sehen wollen, an der Stelle ist acht Minuten als Schrift eingeblendet. Wenn ihr auf den Hintergrund, den unscharfen achtet, dann seht ihr, dass mein Mund 5 sagt. <lacht> <lacht> Kleine Videotricks, wir waren ja ja auf Fernsehen. Ne? Ja, du. Und äh, habe da gesagt, muss ich das jetzt nochmal neu aufnehmen? Nee, komm, ich mache mal eben kurz den Ton neu. Und da habe ich auch eine interessante Erfahrung gemacht. Wenn du nämlich nicht in derselben Umgebung aufnimmst, mhm. dann kriegst du nicht denselben Sound hin. Und ja. ich hatte den ersten, ich hatte ich schon mal gehabt äh, und deswegen konnte ich davon Erfahrung ziehen. Ich hatte auch schon mal eine Stelle, die ich ausbessern wollte und das mache ich hin und wieder, dass ich so ein Wort austausche, wenn ich einfach Blödsinn erzähle und keine Lust habe, irgendwie so eine Texteinblendung zu machen, die das korrigiert. Und dann habe ich das dieser noch Satz gerade war übrigens komplett nachträglich äh, reinaddiert. Komplett, mein Mund hat was vollkommen anderes <lacht> gemacht als so. Aber ähm, dann habe ich an meinem äh, an meinem Tisch an meinem Tisch gesessen. Der hat ja diese diese Filzplatte, die du hier auch hast irgendwie mhm. und spreche so, macht die Aufnahme und will dann diesen Teil da reinbauen und denkt, das ist, das klingt so anders, so trocken. So was, das kann, was ist denn da passieren? Und das ist mir aufgefallen, wenn ich das normalerweise spreche, spreche ich mit dem Rücken zum Tisch in die Kamera rein, also in den Raum rein. Mhm. Und auch wenn das nur ganz wenig Räumlichkeit in so einem Studio ist, hier ja auch, also wenn wir hier sitzen, ist es deutlich nasser als da vorne zum Beispiel. Und äh, dann, dann war aber so viel Umgebungs. Reflexionen da, dass der Sound vom Tisch umdrehen völlig anders war. Da musste ich es also mhm. nochmal aufnehmen, mich umdrehen und dann war es genau der Sound. Klar war auch dieselbe Situation, wie ich es aufgenommen habe und dann konnte ich das ausbessern. Und dann habe ich dann halt auf acht Minuten aufgesteckt, weil ich für das erste Plugin und das war wirklich Subkick 10, also SK10 von Waste Factory, mhm. weil ich dafür schon eine Minute geplaudert hatte und ich dachte, wenn, wenn du für so ein Plugin mit drei Knöpfen schon eine Minute plauderst, <lacht> dann wird das nichts mit fünf Minuten und deswegen musste ich ah. hinten raus auf jeden Fall ein bisschen schneller werden und ehrlich gesagt dieses kilo harz Bundle, wenn du da drauf guckst, was da alles bei ist und das ist jetzt nicht irgendwie mal, das hat ein Schüler nebenbei programmiert, das mhm. sind schon wirklich tolle Plugins, die die da drin haben. Nee, alles gut. Und von Voxengo, das Zeug benutzt du ja auch regelmäßig, also von daher. Äh nee. Oder, Doch den Span haben wir neulich mal wieder angehabt. Haben wir den Span angehabt? Nee. Doch, wir haben nachgeguckt, welche Note da ist. Was das war der Fettfilter. Ach richtig, das Pro war der Fettfilter. filter siehst du mal, ich komme schon vollkommen Span durcheinander. wüsste ich nicht, also seitdem ich den den Pinguin das äh, stimmt, Pinguin Audiometer ja, ja. habe, habe ich den Span nicht mehr angehabt und ich habe mal eine Zeit lang dieses, ähm, die haben wir haben so ein Mitte-Seite-Tool mhm. auch, womit du ähm, das auseinanderrechnen kannst, aber mittlerweile ist das äh, erstens mal fast in jedem Plugin drin, ja. zweitens mal haben das meine analogen Geräte, die sinnvollerweise in MS arbeiten können, können alle auch in MS mhm. arbeiten und äh, Studio One kann selber ja auch. Also diese Matrix erstellen und sowas, ja. deswegen brauche brauch ich dieses Plugin nicht mehr. Was aber tatsächlich ganz cool ist von Voxengo. jetzt wo wir drüber sprechen, das Delay ist ziemlich, ähm, wie könnte man sagen, underweighted. ist ganz cool. Ich weiß gar nicht, ob das auch kostenlos ist. Da war ein kostenloses Delay auf ja. jeden Fall dabei. Ich bin auch über ein anderes Plugin gestolpert, das war ein Multiband Correlation Meter. Ja. Und der ist in meinem Penguin nicht drin. Ich habe ja die Light-Version. So. Du hast ja die große Version mhm. und den Multiband Correlation Meter habe ich nicht. Und den habe ich ja bei dir schon mal bewundert hier. Ja. Und das werde ich jetzt. Also das ist eins von den Plugins von den äh, aus der Liste, die ich vorgeschlagen ah. habe, die ich mir definitiv ziehen werde, weil das fand ich ganz spannend damals. Das ist mega. Also ja. Multiband Correlation Meter Vielleicht kannst du ist mal erklären, wirklich cool. Ich erklären, wofür es auch wirklich ist irgendwie, damit der geneigte Zuhörer auch weiß, warum es Sinn macht, so ein Tool zu nutzen. Mhm. Also im Prinzip zeigt das an. Ähm welche ähm, Frequenzinformation also das ist im Prinzip wie ein Analyzer von 20 Hertz bis 20 ja, Kilohertz. Genau. Und dann hast du da, also bei dem Pinguin ist das so, so Balken, was mag das sein, irgendwie eine Terz oder irgendwie sowas immer. ne? Also ich sage jetzt mal einen Frequenzbereich. Äh, ein Drittel, äh, Oktave sind das ja, normalerweise. Ja, ja, ne? ja genau, so. irgendwie sowas. Ähm, und ähm, dann ähm, zeigt das an, in welchem Frequenzbereich eben die Informationen in Phase oder out of Phase sind. Also man könnte sagen... Stereo, also Differenzinformation, ne, oder mhm. Mono-Information. Äh, Und da kannst du eben sehen, ähm, ja, man sagt ja oft Bässe oder Bass-Supers-Frequenzen gerne in Mono. Ja. Ja stimmt nicht immer nee, äh, gibt vor genauso allem heutzutage viele heutzutage nicht das hat sich in der Zeit geändert genau ja, gibt genau. genauso viele äh, Beispiele wo es nicht der Fall ist außer ich würde jetzt für Vinyl mastern dann würde ich tun nichts vermeiden unter 100 oder 150 Hertz große Stereoinformationen ja haben. das würde aber im ja. Zweifel auch vor Ort dann geregelt werden ja, ja. meistens schon ja. Ähm, genau aber man kann zum Beispiel auch sehen ähm, was, äh, was so der, der Frequenzbereich ist der am meisten eben im Stereofeld passiert mhm. ne oder oder viel im Stereofeld ja. Trotzdem äh, ist es auch ein bisschen schwerer zu lesen. Äh, also man muss halt ein bisschen aufpassen, weil natürlich, wenn das Monosignal, signal Beispiel, ein ganz normaler Pop-Rock, was weiß ich, was Song, und da sind jetzt Vocals und gleichzeitig eine Bassram und eine snare -Drum mhm. und vielleicht noch, was weiß ich, irgendwas, was in der Mitte ist. Ja. Die Elemente sind natürlich viel, viel lauter, haben viel, viel mehr Pegel, als jetzt vielleicht.